Move Electric wird euch präsentiert von Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ihr kennt das ja vielleicht, ihr fahrt in die Innenstadt, wollt mit eurem Elektroauto aufladen. Es gibt da ein paar AC-Ladesäulen. Meistens kommt ihr dahin, die sind besetzt, sei es von Elektroautos oder von Plug-in-Hybriden. Die Ladeinfrastruktur in den Innenstädten ist meistens ziemlich miserabel. Zumindest hier in Bremen ist es ja so, seit 2019 ist hier kaum was passiert. Es gibt hier ins gesamten Stadtgebiet für 500.000 Einwohner inklusive Bremerhaven 80 Ladestationen mit so 200 Ladepunkten und seit drei Jahren ist nichts mehr passiert. Ja, das soll jetzt anders werden, haben sich zwei Jungs gesagt. Zwei Bremer Jungs und äh, darüber sprechen wir jetzt heute. Das wird mega spannend, also bleibt unbedingt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, wir stehen hier vor der ersten Baustelle einer ganz neuen Art der Ladeinfrastruktur in den Innenstädten. Und zwar baut hier in Bremen die Elektro GmbH. Quasi äh, eine AC-Ladeinfrastruktur auf. Und zwar auf ganz andere Art, als es zum Beispiel die Stadtwerke in Bremen gemacht haben. Und das hier ist Jan, Jan Kaas. Moin, grüß dich. Du hast auch einen Partner, der heißt auch Jan. Richtig. Jan genau. Runkel. Genau. Der Jan. ist aber jetzt nicht in der Kamera dabei, weil er keine Zeit hatte. Ja, aber was ist das für ein Projekt? Also mit anderen Worten, es gibt in Bremen ja eine Ladeinfrastruktur, die ist drei Jahre alt, seitdem passiert nichts mehr. Das habt ihr auch erkannt. Genau. Jetzt habt ihr euch selbstständig gemacht und baut hier in der Innenstadt quasi AC-Ladeparks, kann man ja schon fast sagen, auch, genau, ich würde es nicht unbedingt auf die Innenstadt fokussieren, sondern äh, wir haben so ganz Bremen eigentlich so als Ziel erstmal gesetzt, weil es sind ja auch Leute, laden, die nicht in der Innenstadt wohnen und äh, dementsprechend ist das zwar jetzt hier unser erster Standort innenstadtnah, aber wir haben insgesamt neun äh, Standorte erstmal geplant für dieses Jahr, die umgesetzt werden sollen und die sind äh, auf ganz Bremen verteilt. Das heißt aber Standorte heißt, da kommt nicht eine Ladesäule hin, so wie es die Stadtwerke machen, sondern ihr habt dann äh, mehrere Ladesäulen. Also hier zum Beispiel, hier stehen wir in Bremen am Francius Eck. das ist quasi direkt an der Weser. Ihr seht da hinten den Dom, total zentral. Hier sind so ein paar Parkplätze und davon werden jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 umgewidmet zu Elektroparkplätzen mit Ladeanschluss. Und zwar haben wir hier so Stelen, die werden hier installiert. Und da sind ein bzw. zwei Ladepunkte dran, 11 kW, 22 kW, 22 kW sogar. Die wow. können, jede Säule selber kann 22 kW abgeben. Ja, ist cool. In Summe haben wir Lastmanagement dahinter. Das heißt, wir können nicht alle gleichzeitig 22 okay, kW ihr habt versorgen. Aber die Gesamtleistung für die sechs, die, und die Gesamtleistung und, die, und die, die Säulen sind alle so intelligent, dass sie miteinander okay. reden und dafür sorgen, dass der Netzanschluss quasi immer nur so ausgelastet wird, wie wir quasi angeschlossen haben. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also Leute, das wird so sein, dass hier eben in der Innenstadt oder wie Jan schon sagte, in Bremen in, im Zentrum oder auch woanders. Da kommen wir gleich noch dazu. Ihr habt die Philosophie, ihr wollt nicht nur eine Ladesäule hinstellen, sondern mehrere. Weil ihr kennt das Problem, ihr fahrt irgendwo hin in der Stadt, wo eine Ladesäule stehen soll. Die ist besetzt, dann habt ihr die Arschkarte und müsst wegfahren. Hier ist es so, hier sind Ladesäulen. Das wisst ihr, steht auf eurer App. Ihr fahrt dahin, es gibt sechs Ladeanschlüsse. Davon wird wahrscheinlich einer noch frei sein. Also wir haben mit mehr Glück sechsmal größere Chance als wenn ihr nur eine habt. Genau, hatte. das ist das Ziel. Und äh, das wird so weitergehen. Und das ist auch nur der Anfang. Wir haben jetzt hier AC-Ladesäulen. Hier könnte auch noch DC stehen, also Schnelllader. Also das finde ich eine coole Sache. Und ihr bietet im Prinzip ja nur die Säulen im Prinzip an. Ihr habt ja keinen eigenen Ladetarif. Beziehungsweise Ihr seid jetzt nicht, kann, ihr habt keine Ladekarten oder habt ihr doch doch Ladekarten? Genau, wir haben äh uns überlegt, dass wir keine weitere Ladekarte auf den Markt werfen, weil es genug gibt. Unser Ziel war es, wirklich Ad-Hoc-Preise anzubieten, die äh, dann so äh, günstig sind, dass man auch wirklich mal einen Ad-Hoc-Tarif benutzt. Normalerweise kennt man Ad-Hoc eher von, da lasse ich die Finger von, weil die Preise sind wahnsinnig teuer. Zumindest sind das meine Erfahrungen an, an sämtlichen Ladesäulen. Und äh, Unser Ziel, unser Traum ist es, dass wir irgendwann wirklich Apple Pay und Google Pay und alle ähm, Gängigen, modernen Zahlungsmittel einbinden. Noch kann die Hardware das alles leider noch nicht. Ähm, da kommen wir gleich drauf, was das für Hardware ist. Genau, können äh, wir gleich unterbrechen. Ad-hoc-Preis, das ist ein gutes Stichwort. Wie hoch ist denn der bei euch? Genau, unser Ad-hoc-Preis, wie wir den äh, aktuell auch ausweisen, werden äh, 39 Cent pro Kilowattstunde liegen, AC. Also, das ist ja ein fast schon Dumping-Preis, kann man sagen. Seid ihr denn sicher, dass ihr das durchhalten könnt? Ja, das ist äh, natürlich eine Frage, wie die Einkaufspreise sich entwickeln. Da sind wir natürlich eins zu eins von abhängig. Aber so wie wir das jetzt planen, wir sind ein recht schlankes Unternehmen, wir haben uns natürlich einen Businessplan gemacht und dem ziehen wir jetzt durch. Also das ist, wir zahlen da nicht drauf oder sonst was und wollen erstmal Kunden anlocken. Der Preis ist für uns rechnerisch, wie wir uns das vorstellen, eine gesunde Grundlage, um das Ding durchzuziehen. Ja, da kann man mal sehen, was die anderen Ladesäulenanbieter möglicherweise da verdienen. Das heißt, ich drücke euch die Daumen, dass das wirklich möglichst langfristig hält. Aber ansonsten kann man auch mit einer normalen Ladekarte bei euch die, die Ladung genau. freischalten. Oder? Wir Ihr seid im Roaming. Genau, wir haben Verpflichtung ins Roaming auch zu gehen und äh, das heißt, äh, die sollen hier erst werden ins Ladenetz eingebunden. Ja. Das ist unser erster Ansatz, um zu gucken, wie es funktioniert. Das heißt, jeder, der eine Ladekarte im Ladenetz verbunden hat, ähm, oder auch andere Karten, die mit dem Ladenetz roaming, die werden hier laden können. Natürlich dann nicht zu den 39 Cent Ad-Hoc-Preisen, sondern natürlich zu den Preisen, wie sie mit ihrem Ladeanbieter ausgemacht haben. Genau, Meingau-Preise oder EnBW-Preise oder genau. sonstige EWE-Go-Preise, die kennt man ja. Genau, wir schlagen nicht selber drauf. Das sind Preise, die wir auch vorgegeben bekommen genau. und abrechnen intern im Roaming. Da, haben wir eigentlich, äh, äh, da halten wir Einfluss drauf, aber wir legen da keinen Cent oben drauf, also, ja. sondern wir kommen damit klar, so wie es ist. Wird sich natürlich zeigen, inwiefern das ausgenutzt wird und äh, beziehungsweise ausgelastet wird, aber es ist erstmal unser Ziel. Okay, und dieser Standort hier mit den äh, vier, was sind es, eins, zwei, drei, vier Ladesäulen, sind aber sechs Ladepunkte, der wird wann eröffnet? Äh, KW12 ist unser Ziel, dass wir damit online gehen, wenn alles klappt, wie wir das gerade planen. Genau, ey, das ist ja super, das ist ja schon ein paar Tage. Also Leute, wenn ihr hier in Bremen mal seid, Franzius Eck hier könnt ihr dann laden, sechs Ladesäulen AC zum Ad-Hoc-Tarif von 39 Cent die Kilowattstunde. Das ist fast konkurrenzlos, möchte ich mal behaupten. Jetzt habt ihr aber nicht nur diesen Standort, sondern ihr habt im Prinzip schon acht Standorte geplant in Bremen, richtig? Äh, in Summe, wir sind gerade bei neun Standorten. Neun sogar. Genau, für, wir haben unsere Webseite gerade äh, gelauncht, äh, elektro.de. Elektro, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Äh, könnt ihr dann mal draufklicken. Super interessant, was da alles für, für Informationen draufstehen. Genau, dann das haben wir eine Karte, wo auch wirklich für jeden Standort, den wir geplant haben, wir werden da alle auf dem Laufenden halten wie die Genehmigungen sind, ja. wie der Bau ist, dass wir da möglichst Transparenz schaffen. Und ihr seid ja coole Typen, ihr wollt die Community mit einbinden, das heißt die Leute sollen sogar über eure Webseite Standorte vorschlagen, die können für Standorte voten, das heißt wenn es Vorschläge gibt, können die abstimmen, ob der Vorschlag da Sinn macht oder nicht oder wie habt ihr euch das gedacht? Genau, einfach Google Maps Karte, einen PIN setzen, kleine Begründung zuschreiben und äh, dann äh, können wir uns das näher anschauen, mal vor Ort und selber entscheiden, ob ja. das passt. Okay, jetzt habt ihr den Standort in der Stadt. Das ist der ganz normale Netzanschluss. Habt ihr jetzt einen Ökostromvertrag für die Säulen? Oder? Natürlich, selbstverständlich Elektro-, Ökostrom. Auto-, Ökostrom. Alles genau. klar. Und Ladeleistung, hast du vorhin erzählt, ihr bietet auf jeden Fall 11 kW wahrscheinlich im Durchschnitt, könnt aber 22 kW, nur ihr habt hier quasi ein, eine, eine, eine maximale Leistungsaufnahme für alle sechs Ladepunkte, die nicht überschritten werden darf. Genau, liegt ungefähr bei 60 kW. Das heißt, wenn hier wirklich alle voll sind und alle 11 kW ziehen können, dann klappt das so ungefähr. Jeder 10 kW dann. Ja, genau. Und da ist ein Lastmanagement integriert, genau. was das steuert. Richtig. Ja, so geht das, Leute. Nichts von wegen Überlastung der Leitung, wenn alle laden wollen. Das wird natürlich intelligent gemanagt. Ähm, ja, wenn ich jetzt hier laden will und komme hier als Touristen nach Bremen, muss ich bei euch jetzt einen Vertrag beschlossen haben oder ähm, wie läuft das? Genau, kein Vertrag wird benötigt. Aktuell ist es so, dass noch eine App benötigt wird, damit ein QR-Code gescannt wird. Dann kann man quasi seine Zahlungsmittel wählen, womit man hier bezahlt. Da gibt es Kreditkarte und PayPal wird angeboten. Brauche wirklich eine App oder muss ich nur den QR-Code scannen und komme auf eine Website? Entweder gibt es eine App, womit man das machen kann oder man kann einfach auch den QR-Code scannen und wird auf eine Webseite weitergeleitet. Genau, weil eigentlich wollte ich ja keine neue App noch dazu brauchen, dass ich wieder eine neue App brauche. Genau. Sondern einfach den QR-Code ad hoc scannen und dann zahlen, fertig, laden. Das wird beides gehen, genau. Aber mit äh, Girokarte wird das kommen? Äh, ab Sommer äh, wenn wir äh, Giroe anbieten. Das heißt, mit einer Girocard kann man dann hier auch den Ladepunkt freischalten, wofür man auch keinen äh, Vertrag braucht mit uns. Das heißt, die Hardware kann das schon? Ist bloß noch nicht installiert im Moment, oder? Die Hardware ist da. Das sind einfach äh, ja, Abnahmegründe, Prüfgründe. Die, das muss alles natürlich ja. äh, abgenommen werden, Kompatibilität gecheckt werden. Und da warten wir auch drauf. Ja. Und ab Sommer haben wir da Zusage. Okay, dann habt ihr also keine eigene Ladekarte. Das ist auch schon mal gut eigentlich, weil man denn nicht noch eine braucht. Und hier Apple Pay, äh, sowas Gibt es das auch in Zukunft oder habt ihr das nicht geplant? Äh, Gibt es so für die Ladesäulen, die wir hier bauen, aktuell nicht. Was da kommt, können wir selber noch nicht im Detail sagen, ähm, sind wir auch gespannt. Wenn es das gibt und abbildbar ist, werden wir das implementieren, gibt es aber keine konkreten Planungen dazu. Also wir haben ja gehört, man kann jetzt hier Standorte vorschlagen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin hier in Bremen oder auch woanders und ich sage, ey, das finde ich cool, sowas für meinen Parkplatz, kann ich die von euch auch bekommen als Unternehmen? Genau, prinzipiell haben wir jetzt unser Know-how aufgebaut, das im öffentlichen Raum zu bauen. Das privat zu bauen ist, äh, würde ich sagen, einfacher. Ähm, dementsprechend, wenn eine Firma Interesse hat, den Parkplatz quasi äh, ja, zu elektrifizieren, ja. äh, dann gerne auf uns zukommen. Ähm, das gucken wir uns mit an, das Know-how ist da und äh, ja, kein Problem. Also Unternehmen in und um Bremen, eulektro.de. Wenn ihr eure Parkplätze elektrifizieren wollt mit Ladesäulen, sprecht die Jungs an, die können das. Ähm, sag mal, wie viel Vorlauf war das jetzt hier für diesen Standort? Das war doch mega Planung und die ganzen Behördengänge. Äh, was hat das gedauert, bis das jetzt hier so weit genehmigt war? Wenn man das grob zusammenfasst, so um die zwei Jahre, von zwei der Jahre. Idee bis zum Herausfinden, dass Barzell. wir das selber machen. Genau. Also in zwei Jahren baut Elon Musk zwei Gigafactories und in Bremen entstehen dann sechs Ladesäulen. Also so sieht das aus hier in Deutschland. Und ähm, was ist das jetzt genau für Hardware? Ich meine, solche Säulen, die hat man möglicherweise noch nicht gesehen. Das ist im Prinzip wie so ein Laternenmast und da hängt irgendwas dran. Was ist denn das genau? Genau, der Ladepunkt nennt sich IBI Berlin. Also das wir haben hier von... so eine Abdeckhaube. Genau, die kommt dann wahrscheinlich dann davor, ne? Genau, die kommt einfach davor. Die haben wir folieren lassen in unserem Design. Das ist also euer Branding hier. Richtig. Die Lade, keine Ladesäule, sondern die Ladeäule. Richtig, das, wir das ja bauen Ladeäulen. Vor. Genau, und deswegen ELEKTRO, das ist so unser, unsere Idee, fanden wir ganz super. Also hier wird irgendwie gescannt oder die Karte dran gehalten. Hier ist wahrscheinlich der Typ-2-Stecker und hier ist ein Display, wo man dann sieht, was gerade Phase ist. Ne? Das Display ist mit oben dran, unten ist quasi der Ach, Zähler, den man ablesen muss. Okay, alles klar. Genau. Ja, das ist massives Blech. Also das sind sehr ungewöhnliche Ladesäulen. Im Prinzip das, was man unter fast Laternenparken so äh, landläufig versteht, sieht ja im Prinzip aus wie ein Laternenwas. Das heißt, diese Hardware ist wahrscheinlich auch günstiger als diese großen, massiven Säulen, die die SWB verbaut, oder? Ich weiß nicht, für was andere Hersteller die, die Säulen einkaufen. Wir haben uns natürlich auf dem Markt umgeguckt und äh, unsere Anforderungen gehabt, gerade das Lastmanagement ein großes Thema. Ähm, preislich passt das. Dass man das so abbilden kann, dass man. Könnt ihr den Preis sa öffentlich sagen oder ist das Betriebsgeheimnis? Ich bin mir nicht sicher, ob wir es sagen dürfen, aber wir haben natürlich auch unsere eigenen Kalkulationen, die wir nicht unbedingt jeden veröffentlichen <lacht> alles wollen. Alles klar. Kannst du mal probieren. <lacht> ja, Mensch, Jan, also ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg. Ich finde das richtig cool, dass ihr das jetzt hier in Bremen zumindest in die Hand nehmt. Habt ihr auch vor, noch in andere Städte zu expandieren oder ist es jetzt nur Bremen? Ausgeschlossen ist das nicht. Natürlich, da wir hier vor Ort sind in Bremen, müssen wir erstmal zusehen, dass wir das in Bremen hier alles lokal installiert bekommen. Und äh, ja, wir, sind, wir, mit, wir sind Bremer, wir kommen von hier, wir wollen die Bremer Ladeinfrastruktur voranbringen, äh, schließen natürlich aber nicht aus, dass es das weitergeht. Ne? Wir haben da jetzt kein, äh, kein Ende. Ja, davon gehe ich mal aus. Also jetzt werden hier in den nächsten Monaten irgendwie 50 Ladepunkte entstehen von Elektro. Finde ich richtig klasse und ich hoffe, dabei bleibt es nicht, denn wir brauchen in den nächsten Jahren mindestens noch mal 10 bis 100 mal mehr. So viel ist sicher. Okay, Jan, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg für euer Projekt. Ich gehe mal davon aus, das wird ein Erfolg, weil Elektroautos werden immer mehr, ist völlig klar. Und bei den Benzin- und Dieselpreisen heute, ich meine 39 Cent die Kilowattstunde ad hoc, das stellt man sich mal vor. Aber letzte Frage, ist es für euch jetzt günstiger, wenn die Leute bei euch ad hoc laden oder ist es für euch betriebswirtschaftlich besser, die benutzen irgendwie ein Roaming? Beim Roaming wird ein bisschen mehr wahrscheinlich bei uns hängen bleiben. Ja. Als beim -Tarif. Also wenn ihr die Jungs unterstützen wollt, benutzt eure normalen Ladekarten, nur wenn ihr sie vergessen habt, ladet hier ad hoc. Das nur so, weil ich möchte natürlich, dass das ein Erfolg wird und ich denke mal, ihr möchtet das auch, denn nur so wird die Elektromobilität vorangebracht. Jan, ich danke dir ganz herzlich, Sehr grüß gerne. deinen Kompagnon Jan, der heute nicht hier ist. Und ja, wir sehen uns vielleicht, wenn es hier eingeweiht wird, dann treffen wir uns wieder, oder? Ich sag dir Bescheid. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es hier eröffnet wird, werde ich mich hier natürlich hinstellen das erste Mal laden. Und ich berichte euch, wenn es hier weitergeht mit den Standorten, natürlich, wie so die Lage ist, ob das ganze Projekt erfolgreich ist oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ja. Dann schaltet beim nächsten Video wieder ein, würde mich freuen, euch wiederzusehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.